Hörst du es? Hörst du das Pfeifen in deinen Ohren? Hörst du das Klopfen an deinem Fenster? Hörst du das Kratzen an deiner Zimmertür? Fühlst du es? Fühlst du die Angst, die langsam in dir ansteigt? Fühlst du die Kälte, welche plötzlich dich umgibt? Fühlst du deine Haare, die sich langsam aufstellen? Spürst du es? Diese Hand auf deiner Schulter, dieses Messer auf deinem Hals, dieses Blut, welches an deiner Kehle hinunterläuft. Spürst du meine Hand auf deiner Schulter? Spürst du mein Messer auf deinem Hals? Spürst du dein Blut, das dir gegen unterläuft